Ist da jemand im Jenseits, an den Sie oft denken? Elvira. Seine verstorbene Ex-Frau. Elvira? Hallo? Du bist tot. Ja! Etwas muss wohl schief gelaufen sein. Auf die wahre Liebe, die nie vergeht. Das war etwas Substanzielles. Ich fühle es in meinem Basischakra. Sie hört vermutlich Blähungen.